Hallo, hier ist Sebastian mal wieder mit einem kurzen Video-Statement zum Thema Weg mit dem Bauchfett und zwar wichtiger, sehr wichtiger Punkt, selber kochen. Wenn man sagt, also die Würze des Lebens liegt in der Vielfalt, dann bedeutet das auch für den Fall, dass der Diätplan, der Ernährungsplan eine breite Vielfalt von Nahrungsmitteln enthält. Aber es gibt eine Sache, bei der Gewohnheiten sehr wichtig sind und das ist Kochen. Wenn man es sich zur Regel macht, an einem Tag der Woche, möglichst, vielleicht auch an zwei, an zwei Tagen, etwas Essen vorzukochen, dann wird dieses Ritual die Wahrscheinlichkeit bedeutend erhöhen, dass Sie Ihren Ernährungsplan einhalten. Eine der häufigsten Ursachen, warum Menschen von einem Essensplan abweichen, ist einfach, dass sie keine Zeit haben, sich etwas Richtiges zu essen zuzubereiten. Mit einem guten Kochritual kann man eigentlich mit sowas nie in Konflikt geraten. Nehmen Sie sich Zeit, zwei Stunden, um eine Reihe von Hühnerbrüsten, eine große Portion, mageres Rindfleisch oder was auch immer Sie für die kommende Woche geplant haben, vorzubereiten. Bewahren Sie dieses Essen in separaten Behältern, Tupperware, sehr gut im Kühlschrank bis zu zwei Tage, ansonsten im Gefrierfach auf. Es empfiehlt sich natürlich bei Gefrierfach ähm, ein Vakuumgerät einzusetzen, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Slow Cooker, Slow Cooker einfach informieren, eine gute Sache, denn je mehr Mahlzeiten sie im Voraus planen können und teilweise im Voraus zubereiten, desto weniger Zeit müssen sie im Laufe einer Woche, wenn sie einen Ernährungsplan für eine Woche sich zurechtgelegt haben, darauf verwenden und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Diät zum Erfolg führt. Das ist einfacher einfacher Mechanismus sozusagen. Das ist Fakt. Wer keine Zeit hat oder wer die Möglichkeit sich selber nimmt, die Sachen, die für seinen Ernährungsplan wichtig sind, selber zuzubereiten, wird bei der Umsetzung oftmals Schwierigkeiten bekommen. Also wenn Sie weitere Tipps hierzu brauchen, Vorbereitung, Planung, Ernährungsplan selbst natürlich auch. Dann gerne jederzeit ähm, über diesen Link, der hier eingeblendet ist. Ansonsten freue ich mich wie immer, wie wirklich wie immer, über Kommentare. Sie können natürlich auch gerne diesen Kanal hier abonnieren, das ist auch kein Problem. Empfehlen Sie es weiter, wenn es Ihnen, wenn es Ihnen hilft. Mir hat es geholfen. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Tag. Bis bald. Ihr Sebastian. Tschüss.